Ich gehe davon aus, dass in der Größenordnung Kreditquerig über das Motorhaus informiert wird. Also das müssen sagen. Es sind nicht die Vögel, aber entscheidend, ob man eine Milliarde ähm, riskiert. Und vor allem nicht in so schwierigen, ähm, also das sind High-Risk-Places. Das wird eskaliert und das wird ins Motorhaus eskaliert. Das heißt die müssen informiert sein, dass man eine Milliarde investiert. Sie sind nicht unbedingt informiert, dass die bestochen haben. Aber sie müssen, äh, die Compliance äh, im Mutterhaus muss sich mit dem Fall befasst haben. Das ist eine bankaufsichtsrechtliche Anforderung. Und wenn sie jetzt das Dossier anschaut, dann fallen Sachen auf. Und dann meine ich meine gerade das Thema, dass man äh, Statt, dass, man, dass man statt Fishing Boats ähm, die Wa Waffen kauft. Das ist eine, also eine ganz starke Red Flag. Und dass man, dass, man das dass man das ohne Wissen vom Parlament gemacht hat, ist nochmal ein großes Problem. Ähm, da müssen Alarmglocken Und dann stellt sich sofort die Frage, gibt es Indizien für die Korruption, das muss man abklären. Die Frage muss man sich stellen. Die Frage, warum tun Schweizer Behörden nicht her? Es gab die zwei Behörden, die zuständig wären, FINMA und Bundesanwaltschaft. Die andere Frage, hätte sie Zuständigkeit, was das Unternehmen anbelangt, Hat das Unternehmen wirklich korrekt gehandelt? Und dort würden sie sich, würden sie sich abstützen auf FINMA. Und FINMA hat garantiert ähm, da in dem Fall Pflicht not zu, zu prüfen, ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Sie müssen sich voll, vollkommen im Klaren sein. Die Schweiz ist eine Weltmacht im Finanzbereich. Wir haben eine Zeit lang ein Drittel von allen Privatvermögen verwaltet, weltweit. Jetzt sind es vielleicht eher ein Viertel statt ein Drittel. Aber die Aufsichtsinstitutionen sind in keinem Verhältnis zu den. Zu, dem, zu der ähm, Bedeutung von unserem Finanz, äh, Finanzunternehmen. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir sind äh, ein kleines Land, sind auch angreifbar, sind institutionell nicht optimal aufgestellt und auf der anderen Seite haben wir ein riesiges Risiko. Da wird es offensichtlich gegenüber der CS und der UBS. Da haben wir, da wir natürlich das Problem. Aufsichtsrechtlich ist, ist das eine, da traue ich noch mehr zu ähm, als der äh, Bundesanwaltschaft. Mhm. Ich denke, äh, ob die Bundesanwaltschaft etwas macht, ist fast egal. Die Amerikaner könnten da noch 500 Millionen holen von holen ähm, von der CS. Also ich würde jetzt eher, als, was die CS anbelangt, ein bisschen Geld auf die Seite tun.